Mein Name ist Anselm Sellen, ich bin 32 und Studienleiter am Europahaus Marienberg. Ich bin einer von zwei Studienleitern und das ist dann auch schon das gesamte pädagogische Team der Bildungsstätte, die im Westerwald gelegen ist, also in Rheinland-Pfalz. Da, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, das ist da, wo wir arbeiten, hauptsächlich im Bereich europäische Jugendbildung. Das heißt, wir arbeiten mit Jugendlichen ab dem 16. bis zum 22. Lebensjahr im Bereich politische Bildung, europäische Jugendbildung, ähm, in internationalen Kontexten und in dem Zusammenhang eben auch immer mit dem Internet. Ähm, unsere Hauptkooperationspartner sind die Bundeszentrale für politische Bildung und die Europäische Kommission, aber wie das in den meisten Bildungsstätten wahrscheinlich der Fall ist, auch die Landesministerien hier in Rheinland-Pfalz.